Kein schöner Land in dieser Zeit. Kennt ihr das? Kennt ihr das Lied? Kennt ihr eines der beliebtesten deutschen Volkslieder? Ja, bestimmt. Ihr kennt das. Kein schöner Land. Ja, kommt mir immer schwerer über die Lippen. Deshalb habe ich etwas umgetextet. Kein blöder Land in dieser Zeit. Als hier das unsere, weit und breit, wo wir uns winden, wohl unter Linden zur Sterbenszeit. Denn... Wenn Idioten regieren, dann stirbt es sich schneller. Idiot kommt übrigens vom griechischen Idiotes und bedeutet ursprünglich Nichtswisser, nicht Fachmann. Kein blöder Land als Deutschland. Grüne Versager sagen, wo es lang geht. Kaum einer der Öko-Fantaschisten der Verbotspartei hat eine abgeschlossene Ausbildung oder Studium. Aber plötzlich sind sie alle Experten für Wirtschaft, Energie, Krieg, Ernährung. Experten sind sie wirklich, und zwar für alles, was Deutschland schadet. Gasheizungen verbieten? Sollte man um unser allerwohl nicht lieber die grünen Deutschlandvernichter und Autohaser verbieten? Sozusagen den ganzen grünen Stamm der Idioten. Habeck ist die Häuptling, hat er ja schließlich in Brasilien von sich gegeben. Er sei Häuptling in Deutschland, wo es keinen Wald mehr gibt. Was für ein wonneproppen wenn im Realleben gescheiterte Existenzen wie Ricarda Lang, Omnit Noripur, die Grünen anführen, ist alles gesagt. Keiner von beiden hat eine Ausbildung. Keiner von beiden ein abgeschlossenes Studium. Beide haben nie richtig gearbeitet. Beide wären, wenn sie keine Politiker wären, möglicherweise ein Fall für das Sozialamt. Der Stamm der grünen Idioten, könnte man sagen. Ihr wisst ja, Idiot kommt da vom griechischen Idiotes und ist ein ungelernter Arbeiter, Nicht-Kenner, Nicht-Fachmann oder auch Nichtswisser. Ja, könnte man Grüne und deren Anhänger nicht besser umschreiben? Die grünen Öko-Fantaschisten sagen uns, wie wir zu leben haben, bestimmen über unser Geld, bestimmen über das, was wir kaufen, wie wir heizen, was wir denken sollen. Personen, die im realen Leben kläglich versagen würden, aber in der ideologisch grün-roten Politikerblase Stars sind. Stars der Idioten? Stars der Nichtkenner und Nichtwisser? Gut, dass wir von Nichtkennern und Nichtswissern regiert werden. Gut, dass Ungelernte und Unstudierte denen, die gelernt und studiert sind, alles vorschreiben können. Was für eine gesellschaftliche Leistung. Entzückend! Ist das nicht Irgendetwas faul in unserem Staat, wenn geistig Unbewaffnete in die Regierung kommen können? Wenn es keinerlei Voraussetzung oder Qualifikation für die wichtigsten Aufgaben in einem Staat gibt? Was meint ihr? Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Freiforn.